Herzlich willkommen zum DFG-Exkursgespräch Gefahr durch Zoonosen. Wie können wir zukünftig Pandemien verhindern? Dazu darf ich begrüßen Professor Fabian Hubertus Lehnerz. Er ist Biologe, Veterinärmediziner und Hochschullehrer, Experte für Zoonosen und leitete bis 2021, ich glaube im Sommer, am RKI die Projektgruppe Epidemiologie hochpathogener Erreger. Im letzten Jahr wurde er dann Gründungsdirektor des neu gegründeten Helmholtz-Institutes One Health in Greifswald. Und dort ist er auch Universitätsprofessor für One Health. Ähm, sein Spezialgebiet sind ähm, Primaten, also die Forschung ähm, und insbesondere die Forschung nach Erregern ähm, von erkrankten Tieren und wie die auf den Menschen übertragen werden können, beziehungsweise umgekehrt. Herzlich Willkommen, Herr Lenderz. Ja, hallo. Wir sprechen ähm, im Mai 2022 und wer heute die Zeitung aufschlägt oder seine Handy-App öffnet, der ähm, hat garantiert eine Meldung zu den Affenpocken vor sich. Also als wir das Gespräch vereinbart hatten, da wollten wir noch über die Lehren sprechen aus äh, Corona, das werden wir auch, aber ich muss die Chance nutzen und Sie gleich fragen, naja, bei jemandem, der sich mit Primaten auskennt, ähm, wobei ich glaube, dass die Affenpocken auch von, wie ist das denn, von Nagetieren, glaube ich, auch auf den Menschen übertragen werden können, naja, was denken Sie, wenn Sie die aktuellen Meldungen zu den Affenpocken lesen? Ja, also Affenpocken kennen wir schon sehr lange. Das ist jetzt kein Erreger, den wir nicht auf dem Schirm haben. Ich kenne ihn persönlich sogar, weil wir Ausbrüche von Affenpocken bei wildlebenden Schimpansen hatten an der Elfenbeinküste. Das heißt, wir haben selber schon Ausbrüche miterlebt. Aber was jetzt eben ganz neu ist, ist, dass der Erreger nicht nur einmal nach Europa eingeführt wird und dann nicht weiterkommt, sondern, dass es so scheint, soweit die Datenlage stand heute, dass sich die Menschen gegenseitig infizieren können. Und das ist etwas, was wir so noch nicht gesehen haben und was uns auch etwas verwundert. Da sprechen wir eigentlich schon das wichtigste Thema an, ne? dass ein Erreger von einem Tier auf einen Menschen überspringt. Das gibt es wohl öfter, aber besonders schwierig und gefährlich wird es dann, wenn es auf einmal ein Erreger ist, der dann eben auch von Mensch zu Mensch wandert. Das heißt, diese Meldungen sind jetzt nicht pure Panikmache und weil wir gerade eine Pandemie im Abklingen haben, zumindest in Deutschland, sind die Medien noch, ich sage mal, sensibler und reden dann auch über Affenpocken anders als noch vor ein paar Jahren, sondern da gibt es durchaus ein bisschen Gehalt dahinter. Ja, man muss sehr aufpassen, dass man da keine Panik macht. Es ist natürlich etwas, wo wir als aufpassen müssen und wo auch viele Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Aber Krankheitserreger ist nicht gleich Krankheitserreger. Die Affenpocken sind wirklich sehr anders als das sehr berühmte SARS-CoV-2-Virus zum Beispiel. Das heißt, die Affenpocken verursachen eindeutige Symptome. Mit dem Contact-Tracing, mit der Nachverfolgung von Fällen, kommt man da wesentlich schneller zum Ziel und kann auch die Infektion wesentlich besser eindämmen. Zweitens gibt es gute Impfstoffe und Medikamente gegen den Erreger. Das heißt, da muss man jetzt nicht direkt schwarz sehen und die nächste Pandemie vorhersagen. Aber es ist natürlich etwas, was wir ernst nehmen müssen und was bekämpft werden muss. Das bringt uns vielleicht aber auch zu, unser, zu unserem Thema an. Also wie, wie kann man Pandemien verhindern? Und fangen wir jetzt an bei dem Überspringen eines Erregers von einem Tier auf den Mensch. Ob das äh, jetzt ein Affe oder ein Nagetier ist oder ob es vielleicht eine Fledermaus ist oder es gibt andere Theorien zu anderen Erregern. Ähm, dieser Moment ist einer, der schon uns als Menschen sehr vertraut ist. Wenn ich es richtig weiß, dann haben Sie gesagt, gibt es ganz berühmte Krankheiten, die schon vor Jahrhunderten übergesprungen sind, an die wir uns gewöhnt haben, die wir heute vielleicht gar nicht mehr im Kopf haben, wenn wir über Zoonosen nachdenken. Ich meine, Sie haben zum Beispiel mal die Masern erwähnt. Ja, genau. Also... Ein Großteil der Infektionskrankheiten, die wir mit uns rumschleppen und die uns äh, zu schaffen machen, hat den Ursprung im Tierreich. Und Sie erwähnten gerade die Masernieren, ca. 500 Jahre vor Christus sind die vom Rind wohl auf den Menschen übergesprungen und konnten sich dann bei den Menschen etablieren, weil genau zu dem Zeitpunkt die menschliche Population auch die kritische Größe erreicht hat, die der Erreger braucht, um dann eben in der Zirkulation zu bleiben unter den Menschen. Ja? Und das ist nur ein Beispiel. Das heißt, wenn man da weiter guckt, vor allem die respiratorischen Erreger, also alles, was bei uns Husten und Schnupfen macht, das hat irgendwann seinen Ursprung im Tierreich gehabt. Das heißt, wir erleben jetzt im Augenblick gar nichts Neues. Ja, das, ist, das ist nur sehr akut und wir erleben es sozusagen vor der eigenen Haustür. Deswegen nehmen wir es besonders wahr. Das finde ich, find ich einen bemerkenswerten Satz. Alles, was mit Husten und Schnupfen zu tun hat, kommt irgendwann mal aus dem Tierreich. Ähm, nun ist es so, dass wir Menschen sehr eng zusammenleben zum Teil, aber auch sehr eng mit Tieren zusammenleben. Das ähm, ist vielleicht etwas, was mit der Nutztierhaltung äh, bei uns zusammenhängt, aber auch mit der Anzahl der Menschen, die auf der Welt leben. Ist es denn so, dass die Gefahr von Zoonosen zunimmt oder ist es etwas, was es gab es schon immer, es wird es immer geben, was gleichbleibend ist? Also mensch tierkontakte sind ja sehr divers, ja? das können die Nutztiere sein, die Sie erwähnen, wir haben unsere Haustiere, dann gibt es natürlich den Verzehr von Wildtieren, aber selbst die Mücke, die einen sticht, ist ja ein Kontakt zu einem Tier. Ja? Also das gibt es natürlich schon immer. Es hat sich aber verändert, vor allem hat sich die menschliche Population verändert, wir sind unglaublich viele Menschen auf diesem Planeten, das diskutieren wir ja viel auch im Kontext Klimawandel, Lebensraumzerstörung und so weiter. Und wir sind unglaublich gut miteinander verknüpft, ja? Also Stichwort Globalisierung. Das heißt, wenn ein Erreger jetzt den Sprung auf den Menschen schafft und übertragbar ist von Mensch zu Mensch, dann hat er es auch wesentlich leichter, sich bei uns festzusetzen und sich sehr schnell weit zu verbreiten, wie wir bei der Corona-Pandemie gesehen haben oder jetzt wahrscheinlich auch bei dem Affenpocken-Beispiel. Aber spielt die Globalisierung wirklich so eine große Rolle? Ich meine zum Beispiel, wenn es um die Pest geht im Mittelalter oder zum Beispiel auch die Masern, die dann auch irgendwann auf den amerikanischen Kontinent gekommen sind mit den Eroberern. Da braucht es dann vielleicht keine Flugverbindung. Es dauert einfach nur ein paar hundert Jahre länger oder vielleicht nur ein paar Jahre länger. Und dann hat so eine Pest doch auch komplett Europa überrollt oder noch mehr Kontinente überrollt. Also ist die Globalisierung wirklich so ein starker Faktor? Sie ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Faktor. Und dann muss man leider mal wieder die Dinge differenziert betrachten. Es kommt sehr auf den Erreger drauf an. Nehmen wir ein Beispiel, Ebola-Viren, sehr tödliche Viren, die auch schnell schwer krank machen. Früher war es so, dass wir eher kleine Ausbrüche irgendwo in einem Urwalddorf im Kongo hatten, Vielleicht ist der Erreger noch ins Nachbardorf gekommen, aber dann hat sich die Epidemie quasi selbst erledigt, ja, weil es seinen neuen Wirt zu schnell getötet hat. Heutzutage sind die Leute aus den kleinen Dörfern doch auch innerhalb von ein, zwei Tagen in der nächstgrößeren Stadt. Und deswegen sehen wir immer mehr größere Ebola-Epidemien. Das ist also ein neuer Effekt, den wir sehen. Aber so ein Erreger, wenn Sie an HIV denken, den Verursacher vom AIDS, der kommt ja auch, der stammt von dem Schimpansen ab, also der Haupttyp, der uns Menschen zu schaffen macht. Und das ist ein Erreger, den schleppen sie jahrelang mit sich rum, ohne es vielleicht zu wissen, infizieren andere, ohne es zu wissen. Der hatte es natürlich früher auch schon leichter, entferntere Gegenden der Welt zu erreichen. Das heißt, da kommt es wirklich darauf an, wann äh, werden die Krankheit manifestiert, wann nimmt man wahr, dass man einen Erreger trägt und wie ist äh, da eben die Zeitschiene. Das leuchtet mir sehr ein und macht irgendwie deutlich, dass wenn sich ein Reger sehr schnell verbreitet, wir dann unter Umständen auch eine ähnliche Situation, wie wir sie ja jetzt in den letzten Jahren hatten, ähm, haben, wo wir sehr, sehr schnell reagieren müssen. Zum Beispiel ein Wirkstoff, ein, ein Impfmittel ähm, entwickeln müssen. Bedeutet das, dass es einen neuen Druck gibt auf Menschen, zum Beispiel sich nicht so lange vorbereiten zu können auf eine Zoonose, wie das vielleicht noch vor 10, 20, 50, 100 Jahren der Fall war? Ja, ich glaube, wir Menschen müssen auf jeden Fall lernen, uns schneller und besser zu verteidigen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zoonosen uns weiterhin zu schaffen machen in der Zukunft, ist sehr hoch. Ja, und zum Glück haben wir tolle medizinische Entwicklungen auf den verschiedenen Sektoren. Das heißt, da ist auch Hoffnung, dass wir dann schneller reagieren und effizient reagieren, um eben sozusagen den Flächenbrand zu vermeiden ja, und die Lo äh, Feuer lokal auszulöschen. Aber ich möchte schon zu bedenken geben, dass es auch ein bisschen schade ist, wenn wir dem Problem immer nur hinterherlaufen. Ich sage nicht, dass wir das nicht brauchen, diese sogenannte Pandemic Preparedness, dass wir wissen, jetzt muss ich schnell reagieren und diese und jene Maßnahmen ergreifen. Aber es wäre ja auch schön, wenn wir diese Übertragungsereignisse seltener hätten und dazu beitragen können, dass eben die Probleme gar nicht erst entstehen. Wobei man da auch realistisch sein muss, wir werden nicht die Zoonosen verhindern, sondern wir können nur die Frequenz hoffentlich reduzieren, wo solche Probleme auftreten. Jetzt ist es Ihnen persönlich schon oft in Ihrer Karriere gelungen, herauszufinden, wo der Ursprung war. Zum Beispiel bei einer Ebola-Epidemie in Guinea konnten Sie herausfinden oder rekonstruieren, wie ähm, der Erreger übergesprungen ist. Ich meine, dass äh, Ihnen das auch nochmal bei äh, Lebra gelungen ist, ähm, dass Sie bei einem Schimpansen festgestellt haben. Wenn man das dann schafft, wie so eine Ermittlerin oder ein Ermittler, zurückzugehen an den Ursprung, ähm, ist das vielleicht auch der Grund, warum Sie sagen, na ja, das hätte man verhindern können, wenn es da, weiß ich nicht, keinen lebenden Tiermarkt gegeben hätte oder einen größeren Abstand äh, zu Mensch und Tier. Ja, natürlich. Je mehr wir verstehen, was passiert ist bei sämtlichen Zoonosen, die wir mit uns rumschleppen oder Erregern, die einen zoonotischen Ursprung haben, desto besser können wir natürlich schauen, was hätte man denn machen können, um eben das zu vermeiden und hoffen, dass man dadurch auch in der Zukunft eben solche Übertragungsereignisse oder sagen wir das Risiko reduzieren kann. Ein schönes Beispiel wäre da die Tollwut. Wir haben alle gelernt, dass man Tiere, die sich seltsam verhalten oder tot findet, nicht anfasst, sondern lieber jemand Bescheid sagt oder auf jeden Fall sich fernhält. Das ist sehr wichtig bei der Bekämpfung der Tollwut. Und das hat wunderbar funktioniert. Das haben wir alle in die Kinderschuhe gelegt gekriegt. Und das heißt, man kann da mit sehr einfachen Maßnahmen manchmal wirklich einen großen Effekt haben. Dann lassen Sie uns genauso konkret weitermachen. Also ähm, bei lebenden Tieren auf einem Markt, äh, in, wie das in Asien vielleicht noch häufig ist, da sind wir uns wahrscheinlich alle, alle einig, Ja, das ging jetzt auch durch die Presse. Aber was für andere Verhaltensänderungen ähm, könnten dazu beitragen, dass wir vielleicht die nächste Pandemie verzögern oder dass sie gar nicht stattfindet? Ich denke zum Beispiel an das Thema Massentierhaltung. Ja, also man muss da... Man muss die Dinge auch da wieder differenziert betrachten. Jeder Mensch-Tierkontakt birgt sein eigenes Risiko. Und wenn wir über Zoonosen reden, dann denken immer direkt alle an die fiesen Viren. Ich möchte zu bedenken geben, dass auch die Salmonelle, die jetzt vom Hühnchen auf den Menschen überspringt, ein zoonotisches Ereignis ist. Und wenn man in dem Kontext jetzt über die Tierhaltung nachdenkt, natürlich möchte irgendwie jeder die Eier oder das Fleisch von glücklich lebenden Hühnchen haben, die irgendwo im, im Dreck scharren und die Würmchen äh, fressen. Ich denke, die Eier schmecken auch besser. Aber aus rein infektiologischer Sicht, aus rein ja, hygienischer Sicht, ist es eigentlich besser, äh, die Tiere möglichst steril zu halten, hermetisch abgegrenzt von der Umwelt, die sie umgibt, damit eben gar kein Erreger dort überhaupt auftreten kann. Quasi keimfrei. Ja? Und so funktionieren auch viele der intensiven Tierhaltungen da, wo es eben möglich ist. Also hier zum Beispiel in Deutschland, denke ich, sind wir relativ gut aufgestellt. In anderen Ländern sieht das halt dann zum Beispiel ganz anders aus. Ja, also da muss man sehr differenziert betrachten. Was möchte ich? Möchte ich möglichst gesund sein? Oder möchte ich auch, dass es dem Tier gut geht? Und äh, ja, wo, wo sehe ich mich da in diesem Gesamtsetting? Und das ist manchmal gar nicht so einfach, da einen guten Weg zu, zu finden, weil es doch immer Pro und Contra gibt. Das finde ich einen spannenden Punkt. Wir können ihn ja noch komplexer machen, wenn es dann äh, Tiere sind, die gut abgeschirmt sind, aber vielleicht in der Masse gehalten, ist das gut, um, um ja, solche, so ein Ereignis äh, zu vermeiden, wo ein Erreger von Tier auf Mensch überspringt. Vor allem, wenn dann die Menschen, die dort mit den Tieren in Kontakt sind, Schutzkleidung tragen und sich an die Hygienevorschriften halten. Aber man könnte ja auch sagen, habe ich Tiere in der Masse zusammen, dann könnte eine Krankheit von Tier zu Tier erstmal besser weitergegeben werden, weil es da weniger Kontakt gibt. Und, ähm, und wenn das vermieden worden wäre, wäre es vielleicht auch gar nicht später auf den Mensch übertragen worden. Also es ist ganz schön komplex, äh, verstehe ich das richtig? Ja, natürlich. Also je mehr Individuen einer Art oder noch schlimmer von verschiedenen Arten sie auf engeren Raum zusammenfärchen, ja. desto größer ist natürlich die Gefahr, dass wenn ein Erreger dann in diese, in diese Haltung reinkommt, äh, dass er sich dann wunderbar von Individuum zu Individuum weiter äh, äh, verbreiten kann und vielleicht auch anpassen, übertragbarer wird und so weiter. Das sind so die klassischen Szenarien, dass man sagt, ja, intensive Tierhaltung war nicht abgeschirmt vor Wildtieren, da gab es zum Beispiel ein Fledermaus, Schweinekontakt oder so etwas und damit konnte der Erreger dann sich in dieser Schweinepopulation erst adaptieren und von da aus dann noch leichter den Sprung auf den Menschen schaffen. Also das sind wirklich... Gefährliche Settings. Was ich meinte ist, unter optimalen Bedingungen könnte man sagen, es ist weniger gefährlich als jetzt so die Öko-Haltung. Also, ne, aber das, wie gesagt, das kommt sehr auf das Setting drauf an und, und was man da wirklich erreichen möchte. Und das Beste wäre wahrscheinlich, weniger tierische Produkte konsumieren, dann bräuchten wir die Tierhaltung ja, gar nicht. Aber was gibt es noch an konkreten Möglichkeiten, um die nächste Pandemie vielleicht zu verhindern? Die Frage ist jetzt, ob Sie das als konkret wahrnehmen, aber unser Verständnis von, von Natur und wie wir mit Natur umgehen. Ja, also ich glaube auch aus anderen Blickwinkeln wissen wir ja inzwischen, dass es sehr wichtig ist, die Habitate, den natürlichen Lebensraum auch intakt zu lassen oder möglichst intakt zu lassen, soweit das heutzutage noch möglich ist. Weil durch unser Eindringen in diese Gegenden, weil zum Beispiel auch durch Land Nutzung, wir ja auch die Ökologie verändern und damit auch die Komposition zum Beispiel der Kleinsäugerpopulation und der Zusammensetzung der Arten, die man dort findet von Nagetieren in diesem Fall. Ja, und da gibt es schöne Studien, die zeigen, je weniger Diversität haben, desto höher das Risiko, dass sie sich dann einen zoonotischen Erreger in die menschliche Population holen, weil sie eigentlich einfach unglaublich viele hier, wiederum viele Tiere einer Art in einer Gegend haben. Ja, und das nennt man dann den sogenannten dilution effekt also einen Verdünnungseffekt. Also je größer die Biodiversität, desto geringer das Risiko für uns Menschen. Wo ich auch erst überlegt habe, wieso, aber man hat eine kleinere Diversität äh, an Erregern dann doch auch bei einer geringeren Diversität an Wirten. Aber nein, es ist eben so, dass die Wahrscheinlichkeit der Übertragung damit dann wesentlich äh, äh, geringer ist, je höher die Diversität und das finde ich eine total spannende Erkenntnis. Also Biodiversität reduziert die Gefahr der Pandemie. Ja. Und äh, vielleicht gibt es ja sogar noch einen letzten Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Ich weiß, dass Sie, glaube ich, mal erwähnt haben, ähm, dass auch ein klimatischer Wandel dazu führen kann, dass auf einmal... Menschen in Kontakt kommen mit Tieren, ich kenne das bei uns im Süden Deutschlands zum Beispiel mit der Tigermücke, ohne die Temperatursteigerung wäre sie vielleicht nicht hier und es gibt jetzt vielleicht eine neue Chance, dass eine Krankheit übertragen wird, die vorher vielleicht hier nicht Verbreitung gefunden hätte. Ja, also das Klima ist auf jeden Fall ein Faktor, den wir wirklich immer mit einbeziehen müssen und Klar, die, die, die Mücken übertragenen Krankheiten sind ein wunderbares Beispiel, weil man kann sich vorstellen, die, die Winter werden milder, die Tiere überleben, wo sie früher nicht überlebt haben. Und somit können auch Krankheitserreger, die eben von solchen sogenannten Vektoren getragen werden, dann auch in andere Gegenden vordringen. Ja, also das ist, das ist ein, ein, ein sehr eindeutiges Beispiel. Wir sehen aber auch Verschiebungen zum Beispiel bei den Nagerpopulationen. Das hat garantiert auch etwas mit dem Klimawandel zu tun, dass sie auf einmal in Leben gegen können, wo sie nicht gelebt haben vorher. Also das Klima spielt eine Rolle. Wir haben so diese paar Beispiele, wo es offensichtlich ist, aber ich glaube, dass es noch viel mehr Bereiche gibt, wo das Klima eine wichtige Rolle spielt und deswegen nehmen wir auch das Klima absolut mit in den Fokus bei unserer Forschung. Lieber Herr Lennart, vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit und auch für das über den Tellerrand gucken. Ist ja nicht ganz so offensichtlich, dass man auf einmal über Tierhaltung spricht oder über Biodiversität, wenn es darum geht, wie wir vielleicht die nächste Pandemie verhindern können. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Musik